Die ÖVP ist meine politische Heimat. Das Eintreten für christlich-soziale Prinzipien, für Freiheit, für Eigentum, für Leistung. Das ist das, was mich vor vielen Jahren bewegt hat, mit der ÖVP gemeinsam für diese Werte zu kämpfen.